Hallo meine Pokefreunde und Pugnanten, willkommen zu einem kleinen kurzes Play, sag ich mal dazu. Wir spielen heute Game Watch Gallery, den ersten Teil für die Game Boy. Ähm, ihr kennt sicherlich diese kleinen äh, Game Watch-Teile, habt ihr bestimmt schon irgendwann mal irgendwo im Internet gesehen. Das, die kamen vor dem Game Boy und vor dem NES raus. Das war so ein kleines Handheld-Ding, das war so wie die Tiger Games, nur halt gut von <lacht> Nintendo erstellt worden. Und ähm, ja, jetzt viele Jahre später gab es hier für den Game Boy so eine kleine Collection-Galerie. -Gall wo vier von denen hier drauf sind in diesem Spiel. Hier sieht ihr das schon. Jetzt geht mal auf Play. Ähm, ja, genau. Ja, Play, Game. Hier haben wir vier von den äh, Spielen. Von den ganzen. Und ich weiß, es gibt hier auch so 100% mehr oder weniger, indem man einfach gut in den Spielen ist und viele Points sammelt. Aber man kriegt einfach nur Screenshots mehr oder weniger von den ganzen Game -and Watch Spielen. Und das ist es mir halt einfach nicht wert, finde ich. Also das juckt mich jetzt gerade für das kurzes Play hier nicht. Das also wird in dieser einen Folge hier werden wir das Spiel, ich werde euch das Spiel zeigen. Es gibt nämlich einmal, hier wir fangen an mit Manhole mit, hier sieht man es, mit Mario und Yoshi. Yeah. Und es gibt einmal eine moderne Version und eine Classic Version. Und es funktioniert so. Ja, hier sind von Highscore, aber es ist jetzt auch egal, ich habe nur wenig getestet. Die moderne Version, das ist so mit Mario, mit allen Mario-Charakteren und so. Und Classic ist halt mit Game Watch-Typen. Ja. Wir fangen aber erstmal an mit dem modernen. Ich werde so lange spielen, bis ich halt verkacke. Haben eh genug Zeit in diesem Video. Wir machen so lange, wie wir brauchen. Und hier, in der Version, in der modernen Version, da spielen wir. Oh Gott, ist eigentlich voll selten, dass da kommt. Das ist nämlich mega schnell. Ja, wir spielen hier Yoshi. Und müssen ja, ähm, die Platten hochbringen. Ansonsten, wenn jetzt hier runterfällt. Dann sind wir down, dann haben wir verkackt. Und das soll halt nicht passieren. Weil sieht ihr ja, dann fängt jetzt runter. Wenn da jetzt jemand runterfällt, wo das hier weg ist, dann äh, äh, verlieren wir ein Leben. Oh, oh, der Mario, Oh, Shit. Und das darf halt nicht passieren. Wir haben drei Versuche. Also drei Leben in jedem Game, also fast jeden Game so gesehen. Haben wir drei Leben eigentlich. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. So. Schnell, schnell. Okay, okay. Ja, ich muss mich ein wenig konzentrieren dabei, das kann man glaube ich auch verstehen. Ist halt nicht so ganz einfach. Ich wette, das findet das Spiel kann man kommen, relativ, relativ günstig bekommen auf eBay. Ich weiß es nicht so genau, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Spiel irgendwie selten ist oder so. Ich weiß es halt selber nicht, ich habe es nicht nachgeguckt oder so. Aber ja, ich kann es eigentlich empfehlen. Also, wenn ihr. Oh, Leute, das habe ich nicht gesehen. Oh, der arme Toad, jetzt weint Tut mir leid, Tod. Also ja, wenn euch das, gefällt, das Spiel gefällt, dann könnt ihr es aber auf Ebay oder auf Amazon oder sonst irgendwo kaufen. Keine Ahnung. Hui, war das knapp. Ja, aber jetzt habe ich 100 Punkte. Ich glaube, ab einer bestimmten Zahl, vielleicht ab 200 oder so, kann man nicht nur was freischalten für die Gallery. Sondern, ich glaube, ich krieg noch so ein Extra-Leben. Also, dass ich noch mal einen Extra-Versuch habe. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Das können ja mal die Experten mir Bescheid sagen. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, Da unten, Zack, und dann Zier, Zack. Ich finde, wenn die hier runterfallen, diese Plattform, dann sehen die aus wie so, so eine Frucht oder sowas. Und nicht wirklich wie was anderes. Okay, so. Läuft mir eigentlich ziemlich gut gerade. Freut mich. Ui. Ui, nein! Ah! <lacht> wollte gerade sagen, es läuft ziemlich gut hier, ne? Und jetzt kommt Mario. Nein, nein. Ah, man muss jetzt aber hier wieder richtig auf alles achten, was man hier sieht. Auf wirklich alles. Man muss ganz schnell steuern. Das ist halt das Schwierige. Und die, die, ihr werdet auch sehen, dass sich die alten, die classic version anders spielen als die modernen Version. Das werdet ihr noch sehen. Oh, da. Nein, da war ein extra neben. habe ich, hab ich das jetzt verkackt bekommen? Ich glaube schon. Frick. Das ist nicht gut, aber wir haben 200 Punkte da schalten wir es frei, glaube ich. Aber es ist mir egal, so gesehen Ich kann mal vielleicht ein Livestream machen, wo ich alles sammle. Aber jetzt hier in diesem Video habe ich jetzt nicht alles. Ich will es eigentlich nur zeigen. Yeah. Gut, das war die moderne Version. Dann haben wir noch die Classic Version, das heißt, hier so und zwar funktioniert es so kann gar zu berühren kann in der Luft schweben, also er muss einfach nur ganz kurz berühren. Das ist hat wenig anders hier. Der berührt das ganz kurz und dann kannst du ganz schnell anders hin bewegen. So und dann gehst du irgendwo hin. Das war jetzt vielleicht einfacher aussehen, aber das ist es nicht. Das ist immer noch genauso schwer, finde ich. bim, bam. So wenn wir den noch so. Aber wenn die genau hier irgendwo drauf sind, ich habe das nicht geschafft rechtzeitig dann habe ich nicht noch wenig die Chance wie vorhin bei Mario nee nee hier nicht aber dafür ist halt hier so die Physik so ein wenig anders Physik mehr oder weniger also ja ich glaube ich verstehe das oder ja ich, ich denke schon ich denke mal schon oh. beep, beep. und ja wieder nur so beep, beep, beep, beep, sounds es gibt ja auch keine Musik aber weiß nicht ist ist halt so ein bisschen klassischer es gab auch weitere Teile von dem Spiel. Es gibt insgesamt vier Teile vom Spiel. Es gab auch Game Boy Gallery davor aber das kam halt nur in Japan raus. Also das ist Game Boy Gallery 1 Es gibt noch äh, den zweiten Teil. Und dann gibt es noch äh, dritten Teil für Game Boy Color und vierten Teil für Game Boy Advance, soweit ich weiß. Und die wollte ich dann auch noch Let's ähm, play so gesehen. Das hat auf jeden Fall noch zeigen. Wenn ihr dann aber auch Bock habt. Das war ganz nice. So. Ja, ich nehme immer der Hard Mode, damit das ein bisschen schneller geht, weil sonst auf Easy ist es halt viel zu laut das viel zu lange alles. Ja, aber auf jeden Fall, soweit ich weiß, steht einfach alles über im Internet. Ab wie vielen Punkten man was falsch haltet, welche Screenshots und so. Also ja. und oh nein, nein! Oh, man muss halt berechnen wer wird denn zuerst kommen da wird denn zuerst runterfallen und das war der und ich dachte hier hm. okay aber der hier zack ganz schnell da rum. zack nein wie hätte ich das denn so auf die schnelle machen sollen das gibt's doch nicht nein ihr seht schon oben da haben wir so zwei t-shirt symbole oder sowas die zumindest auf den t-shirt noch einmal und dann haben wir verkackt Uh! Seht ihr, wie schnell das ist? Wie schnell er was machen muss? Hat nur ganz kurz Zeit. Und deshalb finde ich das ja eigentlich schwieriger als das andere. Oh, gerade auch so geschafft. Oh! Nein! Hä? Hey, wie soll ich das machen auf die Schnelle? Ach, das gibt's doch nicht. lag mich! Okay, das war Manhole. Da gibt's manchmal Hints, aber das tut mir jetzt nicht. So, dann haben wir hier Fire. Oh ja, mit Mario und da rechts Luigi. eine moderne Version. version geht es darum: Hier ist so eine Burg, so ein Schloss, was gerade am Brennen ist, anscheinend. Wir müssen die Toads und auch Yoshis und auch andere müssen wir hier rein tun. In diesen Toadwagen. Das ist also, weil ich weiß, ist das hier eins der wenigen Spiele, die auch noch Kong Junior bei sich hat. Oh, ein Stern. Ich weiß nicht, was der Stern macht. Das kann ich nicht sagen. also er gibt mehr Punkte? Oh, jetzt zeige ich. Ja, einen Bamm kriegt man einen Punkt. Zack. Wir haben, wie gesagt immer noch drei Leben bei jedem Spiel. Ich mag die Musik hier. Ach ja, und sowas wie Yoshi's, die bewegen sich halt anders in der Luft. Und jetzt haben wir leider den Tod fallen gelassen. Das tut mir leid. Hier ihr seht schon, der Yoshi der fliegt so ein wenig weiter höher. So. Ich will gerade halt anders. Was denn? Wieso? Ich war noch voll gut, Na. Ah, nee. nein. Hui! Ach, komm! nee, das ist viel zu schwer für mich. Ich finde das andere, was wir jetzt... Ich finde die Classic wäre viel besser. Ja. Now shoot for 200 points. So, Classic. Das ist so. Ich finde Classic eigentlich viel cooler von dem Spiel. Da fliegt er halt hier rüber von dem von dem Gebäude und dann auch in den Krankenwagen. Und dann da ist schon drin und ja, hey. Und das funktioniert also so, so wie das andere irgendwie mehr oder weniger. Also, wie das andere Classic. Weil hier muss man genau dann ähm, der auch so treffen. Halt, so und dann kann ich ja auch in der Luft lassen. So funktioniert das halt hier. Bum, bum. Und ja, ich finde das einfach hier viel schöner irgendwie. So, muss auch immer gucken, von welcher Höhe die gekommen. Wenn wir jetzt von so einer Höhe kommen, wie jetzt gerade, dann kommen die ganz schnell runter. Ansonsten, wenn die von ganz oben vom Hochhaus springen, dann äh, sind sie nicht nur gefährdet, sondern dann dauert das auch länger, bis sie runterkommen. Ja. Piep. Oh, uh, der kommt danach. Oh ne, der kommt zuerst. jetzt. Oh, ganz schnell. Man muss ganz schnell drücken. Ganz schnell drücken. Oh, jetzt kommen da zwei. So, und jetzt kommt der vom Hoch aus. Bim. Bim. Bim. Bim. Bim. Bim. Bim. Bim. So. 31 Punkte bisher. Nicht schlecht, du. Zack. Okay. Hab ich den. Zack. Und zack, der bam, bam, bam, bam, bam, bam. Hui hui, das war knapp. Der ist jetzt fast versaut. Aber ist es nicht so wie vorhin bei Mario, dass wenn ich einmal einen Fehler mache, dass die dann alle weg sind vom Screen? Das, das Screen der posiert ganz kurz und dann bleiben aber alle noch immer noch da. So ist das hier. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welche Version ja von den ganzen Spielen am besten findet. Oder was allgemein von den ganzen Spielen, die ich euch zeige, äh, euer Lieblingsspiel ist. Viele von euch haben das bestimmt auch in ihrer Kindheit oder so gespielt. Also Game Watch Gallery natürlich. Hui, vielleicht auch Game Watch. Ich habe noch nie einen Game Watch besessen. Welche wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja. Lol. Bim, bim. Bip, bip. Was oh, sind schon? Nicht schlecht, du. Kann man sich mal geben. So, jetzt der und die Wind hinten wieder und dann hier der. Zack. Bam. Das war eigentlich ziemlich viel Spaß, finde ich. Kann ich damit gut seine Zeit vertreiben. So. Und oh, er kommt zuerst! Oh! Jetzt ja, ist er ja wütend. So, aber jetzt ganz aufpassen, weil jetzt geht es nämlich weiter. Das ist anders als bei dem Mario. So, bei Mario Luigi geht es nicht ne so weiter. Nee, nee. Oha, wow, wir haben... Komm, wir machen die 100 voll. Und... Ui, 100. Juhu. Frohes Neues. <lacht> nee, Spaß. Okay, lass mal sehen, wie lange ich noch raushalte Ich glaube, ich würde sagen, wenn ich bis 200 schaffe, dann höre ich da auch auf. So, okay. Kommt da noch jemand runtergesprungen vom Hochhaus? Lol, no. Ah, da... Plink, plink, tschu, tschu. Ja. Zack. Und Zack. Und dann kommt der und dann Jui. Trampolin-Party hier. Was haben die denn überhaupt in der Hand? Ist das irgendwie so ein Trampolin oder wat? was? Was sie so nebenbei mal so ganz schnell hintragen können. Oder was das? Ich meine, irgendwas Krasses muss es ja sein, wenn die so hoch springen. Ja gut, es ist ein Videospiel, hat keine Logik. Vor allem bei Nintendo. Hui, zack, zack. Okay. Oh, gerade noch so. Ah! Ah! Hu, hu, hu. Da muss man sich jetzt beeilen. Das ist nicht mehr so einfach. Es ist nämlich viel los auf dem Screen. Zack, so. Hui! Ah, ich krieg sie noch, ich krieg sie noch das Gefühl, jetzt geht vor voll schnell, also viel, viel schneller als vorher. Kann das sein? Gut, schnell, schnell die 100 Punkte ja schaffen, ne? Ja, krass, hat so viele Punkte, richtiger Wichtiger genau hier am Start, okay, nein Spaß. Nein! Ja, gerade gesagt und verkackt. Egal. War ganz gut 161. Versucht das zu toppen. Ups, nein, ich wollte nicht, ich wollte nicht, nein. So, als nächstes haben wir octopus und das ist, also die moderne Version davon ist mein Lieblingsspiel. Oder eigentlich mein Lieblingsspiel, also die Events sind beide, die ich am besten von den ganzen. Feier mag ich nicht so sehr. Hui, wenn man nach links und nach rechts drückt, dann macht das so einen komischen Screen. Ach so, weil normalerweise kann man hier nach links und rechts drehen. Für die, also wenn man gedrückt hält, dann sieht man das. Da kann man dann ja zum Beispiel Sachen freischalten und hier finden wir das. Aber hier kann ich jetzt irgendwie nicht, kann ich ja nicht drauf zugreifen. Habe ich sie richtig freigeschaltet? Hier Classic, einmal ist irgendwo Classic und einmal hier Modern Version. Dann kann man hier so Screenshots wie gesagt freischalten in der Galerie. Das hat aber in den späteren Teilen viel besser gemacht. So, jetzt gehen wir aber erstmal in Octopus rein. Moderne Version, das ist von den Spiel hier. Was wir machen müssen, wir spielen Mario. Oben wartet Peach auf uns. Und jetzt sind wir und sowas hier. Und jetzt müssen wir hier die Ganze Zeit nach rechts rücken und die Schätze klauen und dann hier zack. Man kriegt nur, aber man kriegt hier nur Punkte, wenn man auch, ähm warte kurz, wenn man auch die Schätze, die man hier sammelt, zurückbringt. Sonst kriegt man nichts. Jetzt ganz schnell, das ist ganz schnell. Der Oktopus, den oktopus kennt ihr vielleicht von Smash Bros. im Fall Smash. Hier sieht er noch anders aus, aber gleich, wenn wir die classic version spielen, dann werdet ihr das auf jeden Fall sehen. drin Nein! Uh. Oh nice. Ja, aber wir doch immer langsamer, je mehr man hat. So, jetzt glaube ich... Nein! Nein! Leben verloren. Oh, jetzt weint da oben. Oh. So, Mario, der eigentlich nicht Mario ist, wie man sieht. Weil, können wir nicht erzählen, dass das die Mario ist? Boah, was ist das? Die Zinte? Was ist das Zinte geschossen gerade? Ja, ich hab das Spiel nicht ganz gespielt, so. Zrrr. Ich mich ich durch. Ich bin immer so fahrlich hier. Come on, come on, ja, nee. Nein! Okay, jetzt. Badum, badum, badum, badum, badum. Nein! Wieso denn? Ich hätte das eh nicht schaffen können. Ich werde doch voll gekornert. Also, ich will hier mindestens 100 Punkte haben. Sonst spiel ich das Spiel nochmal. Weil das geht echt nicht so. Ich bin eigentlich nie so schlecht in dem Spiel. Oh. Jetzt, kannst ja gar schnell. Nein. Jetzt. Okay, okay, okay. Warten, bis er weggeht. Jetzt, jetzt ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Na. So ich muss es noch mal kurz eben noch mal neu spielen, weil normalerweise bin ich nie so schlecht. Das, das akzeptiere ich jetzt nicht, dass ich so schlecht bin. Ich werde nicht lange spielen. Ich werde vielleicht nur bis 100 Pfund gespielt oder so. Ich will halt nur. Okay. Ich werde nicht schlecht wirken, Mann. Ich bin nicht so schlecht. Ja, so ist man ganz schnell. So, zack. So. Okay, reicht. Reicht. Weg hier. Weg hier. Ganz schnell. Ganz schnell. Huh, war das knapp. Wie soll denn? Ich war doch gar nicht. ich hab doch voll... Habt doch gesehen, oder? Ich war da gar nicht. Ja, gut. Cool, jetzt krieg ich keine Punkte, weil ich die nach oben komme. Das ist halt blöd jetzt. Mega doof. Ja, kommt Reicht jetzt. Ha! Ja, man sollte auch nicht so geiern, wie ich es mache. Aber so wenig will ich jetzt auch nicht. Jetzt mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, noch mehr, noch viel mehr. Okay, da wohl liegt, da hatte ich jetzt keine Chance mehr. Also, eigentlich bin ich nicht so schlecht im Spiel. Es macht mir auch mehr so Spaß, aber. Ja, haben man jetzt nicht gesehen. So, egal. Ich habe jetzt die alte Version, die ich nicht so mag. Die Classic Version. Da haben wir drei Leute an Bord. Das fliegen wir runter. Und das Ding hier ist. Wenn wir die Schätze einsammeln, dann kriegen wir immer noch Punkte dadurch. Wartet, ich sag euch das gleich, wenn ich die Chance habe. Okay, geh weg jetzt. Hier seht es Kriegen wir schon Punkte. Und erst, wenn wir das ans Board bringen, das, das, das Schatz, dann kriegen wir doppelte Punkte, glaube ich. Oder ganz viele Punkte auf jeden Fall. Geil, da dann können, dann können wir schon mal aufhören. Dann können wir schon aufhören. Dann fangen wir mal so, vorspulen. So, okay, tut mir leid. Es gibt's doch nicht. So jetzt lass Ich mal wieder spielen hier. Das die Version hier ist ganz okay. Also ich weiß nicht, ich mag die moderne Version irgendwie mehr. Aber hier kann man viel mehr Punkte bekommen, wenn man weiß, was man macht. So jetzt. Ah nein, das habe ich gleich gesehen. Ah, ich Big uff Jetzt, jetzt. Und jetzt bin ich gekornert. Jetzt habe ich keine Chance. Ich verstehe nicht, wie man das machen soll, man kommt dann nicht raus. Egal. Ihr habt ja gesehen, wie das Spiel ungefähr funktioniert. Normalerweise sind ich nicht so schlecht. Hoffentlich glaubt mir das. Vielleicht. So. Und hier haben wir Oil Panic mit Mario und Bowser. Yeah. Ich spiele das mit der modernen Version. Das ist eigentlich ganz cool. Seht ihr seht nämlich unten. Da Mario geht jetzt rein. Oben sieht das, wir müssen jetzt hier die Tinte, die von da oben kommt, die Bausa da oben, also von unten sieht das ja, die Bausa da runterschmeißt, müssen wir hier in den Behälter aufsammeln. Und wenn wir dann genug haben, also wenn unser Behälter jetzt voll wird, dann müssen wir das einfach nur auf Yoshi schütten. Der frisst das dann, ich sehe das jetzt warte, und zack, hier ist das da unten, frisst das dann, spuckt es aus und dann kriegen wir manchmal auch äh, Punkte dadurch. Wir dürfen aber nicht von Yoshi weg ähm, schütteln, also wenn ich jetzt Yoshi verfehle, dann treffe ich vielleicht Donkey Kong Junior oder Luigi und dann kriege ich halt Minuspunkte. Oder wenn ich hier verfehle und es sich hier treffe, ähm, wenn das jetzt hier, das, die Tinte jetzt runterfällt, fällt, dann kriege ich auch äh, Minuspunkte. So. Ihr werdet jetzt ja gleich sehen, wenn ich ein, ein Fail mache. Eigentlich bin ich ganz gut in dem Spiel. Ist auch ganz cool. So ganz schnell, hier ja. Zack. Brrrr. Manchmal, soweit ich weiß, kommen da auch so falsche Blöcke und dann kann wir ein aber ich weiß es nicht. Ich glaube. Oder ich habe mich, oder ich wechsle das mit irgendwas anderem. Ich so Zack. So ganz schnell, hier ja. Und zack. Köschi. Mmm lecker. Oh, das war voll. Oh, das habe ich gleich gesehen. Ja, sowas passiert halt, wenn man das nach unten fällt fahren lässt. Dann fuckt ich alles ab. Das ist halt nicht so gut. Das ist nicht so gut, wenn man hier das Haus abfackelt, ne? Oh, ich wollte gerade wegschütteln, aber dann hätte ich Luigi getroffen, weil Yoshi ist gerade weggegangen im Moment. Jetzt aber. Okay. Bum, bu Hui aber jetzt hat Yoshi nicht getroffen. Yoshi! Hier. Es ist wieder voll alles. Jetzt Yoshi das wieder. So, zack. Ihr werdet gleich sehen, was der Unterschied ist von der Version und der Classic Version. Das ist das letzte Spiel, was wir haben. Von dem. Mann, gibt's doch nicht. Also ich zeige euch das jetzt mal, wie das aussieht, wenn ich jetzt Donkey Kong zum Beispiel treffe hier. Obwohl, nein, das geht grad gar nicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Luigi treffe, sieht das so aus. Das ist bei beiden so. Die sind dann wütend. Ich jetzt euch nur kurz zeigen wollen. Ich spiele jetzt gleich noch die classic vision und dann war es auch schon eigentlich mit dem Spiel, weil mehr hat das Spiel nicht zu bieten, außer halt noch die ganzen freischalten Sachen, aber es gibt nichts unbedingt besonderes halt zum Freischalten. Hm, so. zack, zack. Ich weiß, das kann man auch so Spiel Kann man auch in Farbe spielen, das sieht auch ganz cool aus. Ganz schön aus, ähm, aber ich dachte, ich mache das mal nicht. Hui, oh, war das knapp? was oh, haben wir irgendwas bekommen. Ich glaube, wir haben ein extra Leben oder so bekommen. Oder ne, nee, genau. Wir haben jetzt 100 Punkte erreicht. Da kann der da. Ups. Das wollte ich nicht. Ich dachte, Yoshi wäre da. Zack. Zack. Mehr ja, als drei können wir nicht in unserem, in unserem äh, Gefäß haben. So, und jetzt hier aber Yoshi. Viel Spaß. Und zack. das kriegt Yoshi wieder was zum Fuddern. Warte jetzt eben, bis Joshi hinten kommen will, ist. Kriegt auch nochmal was zum Fuddern. So. Ey Bowser, was soll das? Was soll der Müll? Warum macht Bowser das eigentlich? Hab ich immer was getan? die Prozesse nicht mal hier? Was will der von mir? So hier bleib ich mal stehen. Zack, Zack. Ich würde eigentlich, dass er den anderen nimmt, aber ja, okay verkackt. Das ist eigentlich noch die klassische vision Habe ich jetzt auf Easy geschaltet? Das stand gerade auf Easy, irgendwie. Nee, jetzt okay, alles gut. So, und hier ist es so, der große Unterschied ist, dass wir nur einen Eimer haben. Und den, aber dafür ist ja halt der Typ da unten, der Yoshi ersetzt, halt viel, viel schneller, als Yoshis war. Hier kommen wir ganz schnell, bam. Und Luigi in Donkey Kong ersetzen, halt die, die, die, diese, diese Menschen da unten. In der Gasstation hier ist irgendwas ausgelaufen. Jetzt müssen wir hier alles einsammeln und hier bei dem reinschmeißen, damit wir kein Geld verlieren. <lacht> Oder so, weiß ich nicht. Das ist eigentlich auch ganz cool, die Version. Die, muss, die ist nicht unbedingt schwieriger, aber sie ist auf jeden Fall anders. Jetzt. Habe ich klopfen? Okay, anscheinend. Okay. Ja, wie gesagt, ich werde demnächst auch den zweiten Teil let's, äh, let's playen und danach noch den dritten und den Advanced Teil. Hier für dich. Mal gucken, wie lang wie weit ich komme. So. Oh. Es ist aber auch cool hier unten zu sehen, wie man halt dieses Glas, Glas die, den ganzen, ganzen Charakteren sieht. Das ist eigentlich ganz cool zu sehen, so. Finde ich. So, ein Freund. Oh. Äh, ja, gut. Äh, ich dachte, der da. Ja, muss man aufpassen und gucken. Ja, das wäre ganz gut. Bim, bim, bim, blum. Und mein Freund, komm her. Ich dachte, warum bist du nicht? <lacht> auf irgendeinem Grund ist jetzt aber das Miss und alles auf der auf dem unteren Bildschirm. Warum auch immer? Das kann ich euch nicht sagen, warum dazu Jetzt aber gut. Bim, bam, bim, bam, zack und nimm das. Äh, Okay, ich dachte, ich hätte das bei mir, aber anscheinend habe ich das nicht. Gut, jetzt haben wir hier noch zwei Versuche. Mm -mm -mm. So. Was hat er da überhaupt in der Hand? Sieht aus, als so eine SD-Karte in der Hand, die der Untere, <lacht> der Yoshi ersetzen soll. Das sieht verlustig aus irgendwie. Die sieht ihr das auch oder bin ich der Einzige, der so sowas sieht? So krass. Richtig, richtig krass. Nee, wir haben zwei müssen schon, glaube ich, oder? Egal. Ist jetzt auch eigentlich egal. So, jetzt so. Bam. Dom. nein, jetzt. Huh, okay. Die Gesichter sind aber auch cool. Im Game. Jetzt aber. Okay, okay. Wir kriegen die Punkte raus ein punkt hierfür ein dafür dann hier rausschmeißen dann kriegen wir noch mal ein paar extra punkte super so ja, komm gib mir noch 10.000 stück gamm so super oh ich, ich, ich, ich, ich nehme schon fast eine halbe stunde auf ah, ah, oh, oh, oh. nein ich hab mich verdrückt dun, dun, dun, dun, dun, dun. Gut, cool, aber damit, Leute, ähm, hoffe ich hat euch dieses fast halbe Stunde langes Video gefallen über dieses Spiel. Wenn ja, dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Dann werde ich euch loben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und schau, Leute!